Ich bin Stefanie Tost und ich male hauptsächlich hier in meinem Studio in Hamburg Winterhude. Außerdem illustriere ich auch und entwerfe Postkarten. Je nachdem, wo mir gerade nach ist, mache ich auch mal ein paar Kerzenständer oder lasse Pullis bedrucken. Hier tobe ich mich aus. Wenn man mich mit elf gefragt hätte, was ich werden will, hätte ich gesagt Künstlerin. Natürlich habe ich das so ein bisschen als Traum weiterhin gehabt, aber ähm, das nicht so ernst genommen, beziehungsweise nicht gedacht, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Sondern habe gedacht, ja, alle anderen sind eh besser als ich. Und aus Quatsch habe ich mich in der Bank beworben. Ja, also es hat tatsächlich circa 15 Jahre gedauert, bis sich die Kunst wieder mit Macht wieder zurück in mein Leben gekämpft hat. Wenn ich male, dann bin ich eigentlich so in meiner eigenen Welt, weil ich Inspiration beziehe aus der Natur oder auch aus Gesprächen. Es ist irgendwie ein Kribbeln und das ist genau das, was ich machen muss. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das, was ich so empfinde, wenn ich ein Bild male oder was ähm, mich so inspiriert auch bei denjenigen ankommt, bei denen meine Kunst dann auch landet. Und dass die etwas Ähnliches auslöst. Und ich hoffe, dass jemand das in meinen Bildern wiederfinden kann oder einen Zugang dazu finden kann. Ich war 34, 35, als ich gemerkt habe, ich bin super unzufrieden und das kann so nicht weitergehen. Und es sind jetzt fünf Jahre und ich sitze hier in meinem eigenen kleinen Laden und Studio. Ich hätte mir das damals nicht vorstellen können, dass das so kommt. Und da bin ich einfach wirklich ein bisschen stolz und, und dankbar darüber, dass ich das geschafft habe, so Ängste zu überwinden und dem immer mehr Raum zu geben. Am Ende bedeutet Selbstständigkeit, das habe ich in den letzten Monaten und Jahren immer mehr gemerkt und das ist das, wo ich hin möchte, nämlich die pure Freiheit. Ich möchte immer genau das machen, was ich liebe. Wie auch immer das aussieht und wie groß das ist, ist eigentlich komplett egal. Hauptsache, ich kann malen.